Wieso ist eigentlich mein Zeltplane hart Und wieso bin ich so früh überhaupt schon wach? Ah, so ja, weil frieren und schiffen müssen habe wie die Sau. anna ah, bin ich halt aufgestanden. Aber was tut mir nicht alles, damit's dem Kerl bald wieder besser geht. Sei Ärztin hat ihm kalte Bäder verordnet. Das täte die Heilung fördern. Ach so, Entschuldigung. Ich hab mich noch gar nicht vorgestellt. Kowalski, Heiner Kowalski. Und der arme Kerl da, das ist das Mimoto Bärle, mein treuer Reisebegleiter sozusagen, und außer was ähnliches wie das Maskottle vom Mimoto Reiseforum. Und wie das alles kommen ist, dass der jetzt auf Kur muss, die Geschichte, die erzähle ich jetzt. Im Grunde genommen hat alles angefangen wie ein stinknormaler Urlaub. Am Dreiwaldstädter See war es, wo ich den ersten Stopp gemacht habe. Besondere Erwartungen habe ich gar nicht gehabt. Einfach mal abschalten. Ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe. Ich war sowas von unfit den Sommer. Diese Scheiß-Pandemie, scheiß ewig lange Lockdowns. Für die eine Kurzarbeit und Langeweile, für andere wie mich verreckt viel Arbeit, aber kein Fatzerholung. Dafür ein Haufen Fresserei und Biersauferei. Corona-Wampe macht mir ganz schön zum Schaffen. Aber kann ich ja nichts dagegen machen. Dazu zwei Impfungen, die hauptsächlich drei Wirkungen bei mir ausgelöst haben. Müde, schlapp und abgeschlagen. Naja, was willst du machen? Den Urlaub jedenfalls habe ich erstmal ganz gemütlich angehen lassen. natürlich habe ich auf Reisen immer mein Handtuch dabei. Diesmal zusätzlich sogar ein ich glaube, das gehört sich so in so einer leicht mondänen angehauchten Gegend. Auch an der urbanen Strandpromenade von Brunnen, so hat der Ort da geheißen, habe ich versucht, mir die Gepflogenheiten anzupassen. Einfach mal nah und die Szenerie mit allen Sinnen genießen. Angenehme Temperaturen, eine leichte Brise aus frischer Bergseeluft, einem Hauch von rußigen Abgasen der Dampfschifffahrt und einer leicht fischigen Note von dem, was aus den Sammelbehältnissen zum Entsorgen von Hundekacke halt so rausgast, wenn die Sonne da drauf scheint, haben sich zu meinen visuellen und akustischen Eindrücken dazugesellt. So also geht mondäne Entspannung. Wieder was gelernt. Besonders lang bin ich da nicht geguckt. Na habe ich mir halt bissle die urbane Umgebung angeschaut. Für meine Verhältnisse richtig viel Kunst und Kultur. Bloß zwei Nächte habe ich auf dem Campingplatz da verbracht. Zwei Jahre bloß mal als ersten Anlaufpunkt da. An meinem letzten Abend im Brunnen habe ich mir ein paar Gedanken gemacht, wo es am nächsten Morgen hingehen könnte. Auf den Berg da oben wäre es bestimmt ganz schön. Nebendran liegt die recht bekannte Rigi. Aber zum Lauflaufen war ich einfach nicht fit genug. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe. Mit dem Motorrad darfst ich aber nicht. Und mit der Rigi Zahnradbahn auffahren, wenn wir doch ein bisschen zu mondän touristisch vorkommen. So habe ich mich für eine Riggi-Umrundung mit dem Motorrad entschieden. Da, ganz am linken Bildrand, liegt Brunnen mit dem Vierwalddörfer See. Im Uhrzeigersinn einmal um der Buckel rum, war so mein Plan. Im Vordergrund der Lauertsasser See, hinten unterm Nebel liegt der Zugersee. Zelt und Zeug war aufgerödelt. Endlich unterwegs ging es immer am Ufer entlang. Ich habe immer wieder angehalten, zu mir die Gegend angucken. Sogar für Kultur und Architektur habe ich ein Auge gehabt. Wobei ich das als völlig ausreichend empfunden habe, die Kirche da bloß von außen anzugucken. Ich bin halt schon Kulturbanause. Sightseeing und so brauche ich eher nicht. Wenn ich die Gesamtkulisse auf mich wirken lasse, sind Natur und Kultur sozusagen gleichermaßen mit abdeckt. Da oben irgendwo, da müsste die Riege gewesen sein. Wie es von da oben wohl so ausgesehen hätte? Ha, zum Glück gibt es ja das Neuland. Wenn die Schweiz eins gut kann, dann ist das mobiles Internet. Und Bus und Bahn und Käse und Schokolade und und und. Wo so sieht meine Rigirunde auf der Karte aus? So ein richtiges Ziel habe ich mir für den Tag noch nicht festgelegt gehabt. Erstmal lauf auf den Pragel und über den Klausen wieder retour ins Reustal. Dann mal gucken, wo ich übernachten will. An der Stelle bin ich nur auf dem Rückweg zum See gewesen, zu meine Umrundung beenden. Zum Pragelpass bin ich zunächst ein gutes Stück durchs Mattental oder Mottental oder wie das heißt. Auf dem Motorrad zum Sitzen hat sich jedenfalls saugut angefühlt. Motorrad? Töff heißt es doch hier. Also nochmal, Töff fahren ist super. Meinem Motorbärle hat es heute auch saumäßig gut gefallen. Selbst die Viecher haben gefallen an dem Pragelsträßle. Was tun die da? Dorftratsch abhalten? Mit dem Töff kein Problem. Man muss sich bloß zu helfen wissen. Von dem Plätzle da hat man einen guten Blick auf den Pragelpass. Aber was genau wird mit dem Begriff Pass eigentlich bezeichnet? Ha, na zum Glück hast ja da erklärt, Bärle dabei. Als Gebirgspass, kurz bezeichnet man den tiefstmöglichen Übergang über einen Bergkamm von dem einen Tal ins andere. Aus geowissenschaftlicher und geomorphologischer Sicht betrachtet, handelt es sich um eine Einsenkung eines Gebirgskamms und wird als Sattel oder Schatte bezeichnet. In der Regel quert ein Pass im Sattelpunkt auch eine Wasserscheide. Die Höhe des Übergangs über dem Meeresspiegel, die Passhöhe der Rampen, ist nicht immer mit dem geometrischen Sattelpunkt identisch. Zum Beispiel, wenn der Passweg etwas oberhalb des nicht passierbaren Scheitelpunkts entlangführt oder untertunnelt ist. Orographisch-landschaftlich umfasst der Begriff mehr als nur die orographische Passhöhe. Auch die funktional mit der Höhenlage verbundenen Gegenden und Strukturen gehören dazu, also der umgebende Raum und die Passrampen. Im Straßenverkehr wird der Begriff Pass häufig synonym für die Passrampen respektive Straßen benutzt. Ursprünglich und heute noch volkssprachlich tragen Pässe gar kein Gattungswort in ihren Namen. Sie heißen zum Beispiel einfach nur St. Gotthard, St. Bernhard oder Brenner. Das Anhängsel Pass dient der Unterscheidung etwa zu gleichnamigen Siedlungen. Im Deutschen sind hierfür auch Joch, Scheid, Eck, Dichel, Berg, Tor, Sattel oder Schatte häufige Bezeichnungen. Was das kleine Klugscheißerle alles weiß, von so viel schlauer Theorie habe ich aber ganz schön Hunger kriegt. So Verdauungsträge wie die Ziegen da in ihrer Mittagspause auf dem Parkplatz rumgestrackt sind, haben die bestimmt schon was zu essen gehabt. Da könnte es ja auch noch was für mich geben haben. Ein TÖfffahrendes Perle aus der Schweiz hat mir den Tipp gegeben, da unten könnt man gut und günstig essen. Günstig, das lasse ich mir als Schwab nicht zweimal sagen. Aber Eber wollte mir glaub gar nicht vorbeilassen. So erwartungsvoll, wie die in die Gegend guckt hat, als ob sie hätte sagen wollen: Hey, ich hab für einen Massagetermin bucht. Jetzt hopp, mach schon. Na gut, ich bin ja nicht so. Schock! Mein Fotoapparat ist nicht mehr im Koffer gewesen, wo er hingehört. Sag mal, habe ich den jetzt echt da oben am Pragel vergessen gehabt? Ja klar, nichts wie zurück. Glück gehabt, ist noch auf dem Stativ gestanden. Ideb. Auf der Passhöhe vom Klausen ankommen hat sich ein kurzer Dialog ergeben. Ungefähr so. Sperle hat ja recht gehabt. Der Pass heißt ja tatsächlich bloß Klausen. Ohne Pass. Ah ja klar habe ich recht gehabt. Habe ich doch gesagt. Bis halt der Käpsel. Da wäre aber nur die Frage offen, wo fahren wir jetzt hin zum Übernachten? Eigentlich soll ich im Kanton Nittwalder ein Plätzle zum Pennen suchen. Wieso das? Weil wir heute schon durch drei, der vier Waldstädte gefahren sind. Luzern, Schwyz und Uri. Fällt bloß noch Unterwalder. Vierwald, Niedwald, Unterwald, Waldstadt, waldorf häslach Ich verstehe vor lauter Wald nicht einmal Bahnhof. Was soll denn das alles heißen? Noch <lacht> keine Sorge. Hast du deine Erklärbärle dabei. Also, jetzt passen wir mal auf. Der Begriff Waldstätte hat im Mittelalter ein gemischtes Wirtschaftsgebiet bezeichnet, in dem Wald- und Feuchtgebiete gegenüber Wiesen und Feldern dominieren. Spätestens seit dem 15. Jahrhundert ist der Begriff der vier Vierwaldstätte dokumentiert womit die den Luzerner See umgebenden Gebiete gemeint sind. Schon mehr als 200 Jahre zuvor hatten drei der einstigen Länder, Schwyz, Uri und Unterwalden, begonnen, sich zu Bündnissen zusammenzuschließen. Eine Zeit lang war Waldstätte der gemeinsame Name dieses Länderbündnisses, heute als Urschweiz bezeichnet. Also doch drei Waldstädter See. Nee, damals nur Luzerner See. Jetzt lass mich halt mal ausschwätzen. Also... Heute ist es üblich, die Bündnisurkunden als Bundesbriefe zu bezeichnen. Von einer Flut von Verträgen überlebte langfristig aber nur ein kleiner Teil. Diesen schrieb man in späterer Zeit eine größere Bedeutung zu, als sie ursprünglich hatten. Eine dieser Bündnisurkunden ist der Bund von Brunnen im Brunnen? Jahr 1315. Das ist doch das mondäne Kaff, wo wir gerade herkommen. Ja, genau. So ein geschichtsträchtiger Ort, wieso hast du dort nichts gesagt? <lacht> ha, na komm, jetzt tu doch nicht so, als hättest dich für Geschichte interessiert. Ist ja gut. Jetzt halt einmal gefragt. Jetzt erzähl schon weiter, was hat es denn mit dem Bund von Brunnen da auf sich? Der Bund von Brunnen war nicht der erste. Der sogenannte Bundesbrief von 1291 gilt als die Gründungsurkunde der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Das Besondere am Bund von Brunnen ist, dass darin erstmals der Begriff Eidgenossen dokumentiert ist. Im 14. und 15. Jahrhundert schlossen sich immer mehr Länder der Eidgenossenschaft an. Als erstes die Stadt Luzern. Ab da waren alle vier um den See gelegenen Waldstädte verbündet. Vier Waldstädter See. Jetzt check ich's. Genau. So hat sich ab dem 16. Jahrhundert der Name Vierwaldstädter See durchgesetzt. Okay. Aber was ist mit Unterwalden und Niedwalden und so? Was ist denn da was? Unterwalden wird in den Bundesbriefen seit dem Bund von Brunnen erwähnt. Die Standesstimme war in die Landesteile Unterwalden ob dem Wald und Unterwalden mit dem Wald geteilt. Das waren bis 1999 die amtlichen Bezeichnungen für die beiden Halbkantone. Die heute eigenständigen Kantone heißen Obwalden und Niedwalden. Okay, kapiert. Junge, war das damals kompliziert. Ich habe mich dann für den Kanton Bern entschieden, über den Susten rüber. Der Camping in Obermatt im Gattmental hat ein Restaurant. Solange das geöffnet ist, habe ich da auch spät nur einchecken können, was gut gewesen ist. Der Nachmittag ist nämlich schon ziemlich weit fortgeschritten gewesen. Vom Sustenpass haben mir ja schon etliche Töfffahrer vorgeschwärmt. Die Aussicht soll so toll sein. Ich glaube jetzt ja eher, dass die alle noch gar nie über den Pass gefahren sind. Darfst nämlich bloß mit dem Mountainbike oder zu Fuß halt. Ich glaube ja, die sind unten drunter durch den Scheiteltunnel gefahren. Jetzt check ich's. Die meinen wohl die Rampen, wenn sie vom Pass reden. Zum Essen dazu hat es selber brautes Bier geben, Naturtrüb, mit frischem Bergquellwasser braut und mit fruchtiger Hopfennote. Genauso, wie ich es mag. Nee, da ist nicht drin, was draufsteht. Aus dem Appenzell sind bloß die Gläser. Mir hat es geschmeckt. Besser hätte der Tag nicht ausklingen können. Es geht dröhne, nicht auszuhalten, Samstagsverkehr zum Suschten. Naja. Und ich hätte am Morgen schier mein Zelt vollgehotzt. Mir ist Hunde Elend gegangen. Nein, an den zwei halbe Bier lag es nicht. Ich bin einfach am Sack gewesen. Weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe. Nicht ganz fit und so, glaub schon. Jedenfalls, seit Monaten habe ich ja so eine Halswirbelblockade mit mir rumgeschleppt. Motorradfahren hat mir nicht so gut getan. Habe starke Schmerzen in Schultern und Nacken gehabt. Total verspannt alles. Für den Tag habe ich mir nichts vorgenommen gehabt. Außer heiß duschen, gescheiten Kaffee und Tee, Elektrolyte zum Frühstück, Salz und Faulenzen, bis es mir wieder besser gegangen ist. Tut auch mal gut. Am Sonntag ist es mir deutlich besser gegangen. Die frische Bergluft. Hat so richtig gut getan. Herrlich. Berle, hast du heute schon Meteo Meteor gecheckt? Ha, natürlich. Ja, und? Wie wird's? Ha, soll schon recht Seuch werden den nächsten Tag. In der ganzen Schweiz. Außer im Wallis. Da soll die Sonne vom Himmel runter Bretzler wie zau Okay. Die Auswahl ist für mich so ein bisschen so ähnlich gewesen, wie wenn du dich zwischen Pest und Cholera entscheiden musst. Bloß halt beides lang nicht so schlimm. Aber weil es Wolken ohne Seuch nicht zur Auswahl geben hat, habe ich mich halt fürs Wallis entschieden. Man sieht einfach mehr, wenn man die Nebenstrecken fährt. Das wissen auch die Profis. Meine Actioncam habe ich übrigens daheim vergessen gehabt. Die Aufnahmen habe ich alle mit dem Fotoapparat gemacht. Und auch mit meinem mobilen Fernsprechapparat. Dabei die Atmosphäre genossen, tief durchgeatmet, auch beim Fahren. Die frische, feuchte Bergluft, die durchs offene Visier ins Gesicht geströmt ist, einfach herrlich. Was ich auch noch toll gefunden habe, dass da so wenig los gewesen ist. Erst recht im Nebel da oben auf dem Grimsel. Auf dort Grimsel. Hä? Auf dort Grimsel. Man secht die Grimsel. Und wieso die? Sei das heißt es doch der Grimselpass. Der Grimselpass ist schon richtig. Hast schon wieder vergessen. Grimsel ist historisch nicht die Abkürzung von Grimselpass. Pass ist bloß ein Anhängsel. Grimsel ist der historische Name von dem Pass, respektive von dem ganzen Gebiet dahin. Und historisch sagt man halt die Grimsel. Ist halt so. Wie das halt so ist, was weiß ich wieso. Na, von mir aus. Der eine oder andere secht aber auch der Grimsel. So gesehen, liegt's ja nicht ganz falsch. Na, siehst ich mal wieder. Also, oben auf der Grimsel ist wenig los gewesen, umso mehr dafür unten im Rottental, nicht bloß im furka -Zügle. In Oberwald ist eine ganz komische Atmosphäre gewesen, laut und hektisch. Auf dem Campingplatz, wo ich mich drei Jahre zuvor schon mal etliche Tage lang aufgehalten gehabt habe, habe ich deswegen gar keine Lust gehabt. Mir hat es von dort weggezogen, weg aus dem Kessel, weiter Richtung Südosten. Da ist es noch gleich auch ruhiger geworden. Eigentlich klar, dass da an dem Sonntag so viel los gewesen ist. Brauchst ja bloß über die Grimseln über und ruckzuck bis vom verpissten Berner Oberland im sonnigen Wallis. Aber bis ins abgelegene in Bintal hat sich von den Sonntagsausflügel keiner verirrt. Ein Konzert, das wäre mal wieder nicht schlecht gewesen. Aber Ansammlungen drinnen, das habe ich mir noch nicht so ganz traut Weil du kannst den Scheiß frei trotz Impfungen kriegen. Und krank werden hätte ich gerade am allerwenigsten brauchen können. Also bin ich erst mal hinterher nach Giesig gefahren zum Campingplatz. Und da halt mal guckt, ob mein Lieblingsplätze vom Jahr 2019 noch frei gewesen ist. Jawohl hab mein Plätzle okkupiert, mit sofortiger Wirkung als mein Stammplätzle deklariert, zudem ein Unabhängigkeitsreferendum abgehalten und mein Staatsgebiet ausgerufen. Naja, nicht ganz. In Wahrheit habe ich mich halt im Rezeptionshäusle angemeldet. Damals nämlich, 2019, habe ich auf dem Rückweg von der Westalpentour hier so einen spontanen Zwischenstopp eingelegt gehabt. Ha, schöne Erinnerungen sind es gewesen. An die Tour eh, aber auch an den Aufenthalt hier im Bintal. Schön wieder hier gewesen zum Sein. Die Parkierungsgebühr fürs Töff ist immer noch so günstig. Plus zwei Franken pro Nacht habe ich zahlt. Stammplätzle besitzt neben seiner super idyllischen und ruhigen Lage zwei weitere Alleinstellungsmerkmale. Erstens wird die nächtliche Dunkelheit nicht durch Kunstlicht zerstört. Zweitens steht es wahrscheinlich schönste camping der Welt gleich nebenan. Aussicht ins Grüne inklusive. Und es ist ein guter Ort sich Gedanken zum Tagesprogramm zu machen. Zum offenen Bergnuffgräbsler, zum den dann erst bemoschen, sowie 2019 auf dem Gannhorn, hat nur einfach die Kraft gefehlt. Weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe. Also bin ich mit dem Töftal abwärts gefahren, um die Gegend erkunden. Ganz ohne Kultur und Geschichte und so. Einfach bloß gucken. <lacht> ja, ja, tust du dir halt einmal schmiedige Hirschere bloß angucken. Derweil erzähl ich dir halt nicht, dass du gerade über eine viereinhalb Jahrhundert alte Steubrücke spazierst, die wohl lombardische Baumeister baut haben. Dass die Brücke Teil von einer wichtigen Handelsroute quer ist, die durch den Obdach geführt hat, behalte ich auch für mich. Hä? Hast du was gesagt? Ach nix. Hast schwätzt du mit mir? Nein, ich hab bloß mit mir selber geschwätzt. Ach so. So vom Deng her hat sich das bisschen wie Freilichtmuseum angefühlt hier. Die Häusle müssen ja schon uralt sein. Wo sonst gibt es das wohl noch, dass das alles ursprünglich erhalten geblieben ist. Ohne hässliche Neubauten dazwischen. Schon schön irgendwie. Was ist denn das für eine fragile Konstruktion? Berle, weißt du was darüber? Ha, natürlich. Ha, und was? Verrate dir nicht. <lacht> Ach, na, halt nicht. Auf dem Rückweg habe ich mich spontan entschieden, mir die Tunnelumfahrung anzuschauen. Mit dem Töft darfst du da ja leider nicht fahren. Zu Fuß geht aber. Wie es das Sträßele wohl schon gibt? Perle? Also gut, ich bin ja nicht so. Die Route der Hanna führt über den Albrunnpass nach Italien. Das wollte ich ja, gell? Albrunnpass? Nee, sagt mir nichts. Kann man da mit dem Töft drüber fahren? Nee, natürlich nicht. Da kannst bloß zu Fuß drüber. Ach so. Das ist so ein uralter Säumerpfad auf über 2400 Meter. Passt auf, ich lese mal was vor. Die tief eingeschnittene Twingi war früher ein schwierig passierbarer Abschnitt der Handelsroute über den Alpurn-Pass nach Italien. Zur Römerzeit bot sich die Route als Nord-Süd-Verbindung an, da der Simplon vermutlich noch nicht begangen wurde. Die ältesten, beidseits des Passes gefundenen Spuren gehen sogar bis auf die jüngere Eisenzeit zurück. Im Jahr 1864 ist die Straße nach schmidige ausgebaut worden. Knapp 20 Jahre danach kamen mit der Eröffnung des Hotels Ofenhorn die ersten Touristen ins Bintal. Das war damals aber noch eine schmale Wagenstraße für zweirädrige Postkarren. Die wurde erst in den 1930er Jahren durch eine wirkliche Fahrstraße ersetzt. 1938 fuhr das erste Postauto nach Binn. Doch auch mit der Straße war die Zwinge im Winter häufig nicht passierbar. Das obere binn war dann von der Außenwelt abgeschnitten und auf Selbstversorgung angewiesen. Erst der Bau des wintersicheren Tunnels brachte 1965 das Ende der Selbstversorgung. Okay, krass. Heute kaum noch vorstellbar, einen Winter lang auf sich selber gestellt zu sein. Wie viele Leute haben denn damals da gewohnt? Das sind immer weniger Wochen. Um 1900 war es gerade mal um die 230. 1970 bloß noch 200 und 1990 bissle mehr wie 160. Heute sind es keine 130 mehr. Okay. Was ist denn das für ein Bollen da? Sieht ganz schön gefährlich aus. Der muss da weg. Oder ist das am Endgas so etwas wie Kunst? Was ist denn das? Das ist doch kein echter Felsbollen. Sieht irgendwie künstlich aus, so vom Material her. Wie Schaumstoff. Oder doch poriger Lavastein? Ah, ist wohl doch irgendwas mit Kunst. Ja, genau. Die Twingy Landart bringt seit 2007 alljährlich zeitgenössische Kunst in die Berge. Ausgewählte Künstlerinnen setzen sich mit der Natur- und Kulturlandschaft des winkels auseinander und zeigen entlang der historischen Fahrstraße ihre Werke. Das Zusammenspiel von wildromantischer Natur und den Installationen überrascht, irritiert und fordert sowohl Künstlerinnen als auch Ausstellungsbesucherinnen heraus. Mhm, stimmt, irritierend und fast zu so überfordern. Guten Stunde bin ich durch gewesen. Ab da ist Retour gegangen. Leicht bergauf, für mich fast schon sportlich. Weiß nicht, ob ich schon mal was dazu erwähnt habe, was mein Fitness anbelangt. Nicht weit vom Südportal, vom Tunnel, beim Ort Zepinne, zweigt der Sträßle ins Lenktal ab. Weitergehend hält ab hier bloß nur mit der Gondel oder zu Fuß. Die Heiligkreuzkapelle da drum ist wohl das Highlight Hanna. Schau ich mir an, aber bloß von außen, genug Kultur für heute. Uff. Morgen. Und was denn heute? Ist doch klar. Gestern Unter, heute Stalnuff. Von mir aus. Heute aber wirklich mal ohne Kultur und Geschichte und so. Okay, versprochen. Ich verschone die heute konsequent. Mit dem Töff zum Fahren hätte sich nicht rentiert. Von Giese darfst du nicht einmal einen Kilometer weit fahren. Ab da geht's bloß nur zu Fuß und überall bergauf. Also bin ich laufen. Mein Problem, die Lauferei hat mich schon wieder so anstrengend. No mehr Buckelnuff habe ich noch und mir die Siedlung Feld anguckt. geht's wohl zum Alb und passen auf. Es wäre ja doch ein richtig schönes Sträßle. Aber ich sehe ja ein, ein paar Meter weiter oben wird schon recht schwierig fürs Töff. Finde ich ja auch richtig, zur Knalltreiblinge unten im Tal zum lassen. Wäre doch schade um die Ruhe da oben. Wieder sind mir so Steinblättle aufgefallen. Jetzt sag schon, Bärle, wofür sind denn die Blättle gut? Wieso bauen die Leute hier ihre Häusle so komisch? Ich hab dir ja versprochen, dich mit Kultur und Geschichte und so in Ruhe zu lassen. Aber weißt du was? Das zeige ich dir auf dem Ballenberg. Ballenberg habe ich gar keine so schlechte Idee gefunden. Erst wenige Monate davor habe ich den Ballenberg zum ersten Mal besucht gehabt. Ich wollte da eh noch ein paar Mal hin, weil es mir da so gut gefallen hat und weil es da noch so viel zum Entdecken gibt. Auf dem Ballenberg, da liegt das Freilichtmuseum der Schweiz. Ein riesig großes Gelände mit Wald und Wiesen und Häusern, wo praktisch die komplette Schweiz kompakt zusammengefasst ist. Das Wallis ist natürlich auch dabei. Ja, ich weiß, langweilige Museen mit leblosen Ausstellungen sind das Letzte, was ich mir im Urlaub wünschen täte. Aber der Ballenberg ist anders, interessant und vor allem lebendig. Ah ja, da freue ich mich drauf. ist drin gewesen, was auf dem Glas gestanden ist. Leider, weil das von den Schirm hätte ich gern probiert, hat es aber nicht gegeben. Naja, das Appenzeller kann man auch trinken. Das Salatle mit den hauchzarten Streifen vom Bündnerfleisch habe ich jedenfalls lecker gefunden. So gut, der Plan für die nächste Tag ist also gestanden. Auf zum Brienzer See. Der Ballenberg ist nämlich gleich nebendran. Nach einer erfrischenden Nacht im Zelt, so um die 2 Grad wird's haben am Morgen, habe ich mich auf den direktesten Weg gemacht. Ja, okay, wer sich an die Karte mit meiner Route noch so grob erinnern kann, hat vielleicht auch schon erkannt, dass die Westrampe vom Nuvenen nicht so ganz direkt nach Westen führt. Weil so direkt direkt wäre ja auch schade gewesen. Nachdem zwar sonnig, aber angenehme Temperaturen gemeldet gewesen sind, habe ich mich spontan für einen direkten Umweg entschieden. Claire Berle begrüßt Sie recht herzlich und heißt Sie willkommen an Bord zur Vier-Kantone-Rundfahrt Tessin, Uri, Wallis und Bern. Beim Tessiner Dörfle Airolo biegt mir nach Norden auf die Tremola ab. So heißt die alte zum Gotthard. Das sind die mit wurde gemauerte Kehren hane aus dem Jahr 1772. Die Galerie da oben kehren zur 1977 fertiggestellten Neue Gotthardstraße. Der große Denzel-Alpenstraßenführer ordnet die alte Dremola im mittleren Schwierigkeitsgrad SG3 all. Fehlende Randführung, eng zweispurig, ohne Asphaltbelag, viele stark gekrümmte Kurven und Kehren mit stärkerer Steigung erfordern Fahrpraxis und sichere Fahrtechnik auf Bergstraßen. So stark sind denzel -Schrebe. Die Passhöhe liegt auf 2107 Meter. Jetzt denk mal da, ist ein Wadländer Flieger gewidmet, der über 1928 in der Gotthard-Region gefallen ist. Ein Stück weiter nördlich von uns überfahren wir gleich die Grenze vom Kanton Tessin in der Kanton Uri. Jetzt etwa befinden wir uns auf der Furka-Straße, genauer gesagt auf der Ostrampe zum Furka-Pass. Unter im Tal fließt uns die Furka-Reus entgegen. Die, wo sich der Husse im Hostental mit der Gotthard Reus vereint und von da ab bloß noch Reuss Weiter unten fließt die Reus nahe in der Vierwaldstädter See rein. Der Name Furka stammt aus dem Lateinischen, womit ursprünglich eine zweizinkige Gabel bezeichnet wurde. Das hat sich im Sprachgebrauch auf einen zwischen zwei hohen Gipfeln tief eingesenkten Pass übertragen. Anfang des 14. Jahrhunderts hieß der Pass Furke, im 18. Jahrhundert Gabelberg. Spätestens seit der Römerzeit war die Furka als inneralpine West-Ost-Verbindung wichtig. Der Ausbau zur Fahrstraße zwischen Hospental und Oberwald erfolgte in den Jahren 1863 und 1866. Da Hanne auf der Furka verläuft auch die Grenze von Uri ins Wallis. Wir sollten aber ein Stück hinaus auf die Westram fahren. Von da aus kannst du besser ins Tal Da oben, das ist der Todesee auf der Grimsel. Das da in der Kurve ist Hotel Belvedere. Da hinter der Quellsee von der Rhone. Links davor hat vor 100 Jahren noch der Rhone-Gletscher seit Zungen unterhängen lassen. Bis da ra ins Tal hat damals der Gletscher gereicht. Heute versteckt er sich da oben in den Berg, wo es nicht so warm ist. Da unten, da liegt der Gletsch. Im 17. Jahrhundert hat der Gletscher bis an der Ort nahe gereicht. Kann man sich denken, woher der Ort seinen Namen hat, gell? <lacht> Und der Hanna auf der Grimsel geht's noch aus dem Wallis ins Berner Oberland. Aber das kennen wir ja schon, gell? nicht so schlecht, so ein Ausblick beim Aufwachen und die frische Luft noch viel weniger. gut leiden können, so vom Denk her. Mir ist der viel weniger mondän vorkommen im Vergleich zu Brunnen. Trotzdem, für bergdörfliche Verhältnisse hat es hier was weltoffenes, fast wie ein Hauch von ganz kleiner Großstadt. Hat alles, was man braucht, kompakt beieinander und ist irgendwie gemütlich. Der Ballenberg hat feiner warten müssen. Nach so viel Kultur schon wieder am Tag davor, habe ich erst mal einen Tag zum Ausruhen braucht. Meine Vorräte aufzumfüllen war mein einziges Pflichtprogramm für den Tag. Bloß ein paar Hähnendepperle vom Zeltplatz weg, gleich beim Bahnhof soll ein Supermarkt sein. Da hab ich bloß geschwind hinwollen. Ja, ja, bloß geschwind. Aus irgendwelche unerklärlichen Gründen hab ich saumäßig rumtrödelt. Was hat denn das mit den Holzfigurle da auf sich? Ha, zum Glück hast du auch dein dabei. Ah, ha, no? In Briens findet seit 2012 Jährlich im Juli ein internationales Holzbildhauersymposium statt. Einige KünstlerInnen hatten ihre dort erschaffenen Werke den VeranstalterInnen überlassen. Auf der Suche nach einem geeigneten Standort wurde in Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung der Skulpturenweg realisiert. Klingt gar nicht schlecht. Sollten wir mal im Juli herkommen. Was, das Bähnle kenne ich doch. Mit dem bin ich vier Jahre davor doch zum Rothorn aufgefahren. Wie lange es das Bähnli wohl schon gibt? Die Rothornbahn ist 1892 als damals höchste Gipfelbahn von Europa eröffnet worden. Die ist am Anfang aber noch wenig erfolgreich bei. Erst im 20. Jahrhundert hat sie an Beliebtheit gewonnen. Die Dampfloks sehen ja tiptop aus, wie neu. Die sind aber noch keine 120 Jahre alt, oder was? Ah, neu. Die alte sind in die 70 durch Diesel ersetzt worden. Die 6er da vorne ist Baujahr 1933 und nach einer langen Revision des Jahres das erste Mal wieder im Einsatz. Die 15er neben dran ist 1996 gebaut worden. Die hat eine moderne Ölfeuerung und viel mehr Leistung. Die stinkt auch etwas so brutal. An dem Tag ist nur irgendwie die Zeit fortgerannt. Bevor ich den Supermarkt bin, bin ich auch noch geschwind ins Eisenwarengeschäft. Ein gescheites Kochmesser besorgen. Mein altes Sackmesser ist zwar an sich noch gut gewesen. Das kalte Wasser hast du damit noch einwandfrei ein biseinander zum Boden schneiden können. Bloß zum Kochen hat es halt nicht mehr so gut getaugt. Sollte ich daheim mal nachschleifen. Stellen Kannst du dir in Brienz echt sparen? Meiringen liegt voll gleich nebenan pünktlich um was weiß ich wie viel Uhr geht's los, jeden Tag. Bloß am Wochenende solltest du an der Wecker denken. Aber über die Mittagszeit hast du wenigstens eine Weile da rum. Schon arg nervig, aber irgendwas ist halt immer, egal wo du dich rumtreibst. Irgendwo müssen sie ja auch üben, ihr Ländle zum Verteidigen. Auch wenn es bei uns in Europa heutzutage kaum noch vorstellbar ist, dass irgend so ein durchknallter Terrorpsychopath seine Bomben ins Nachbarland schmeißt. Aber wie es gehen kann, hat man ja erst vor ein paar Wochen in Afghanistan gesehen. Kaum ist die NATO abzogen gewesen, schon sind die Taliban kommen und mit Menschenrechte war es vorbei. Jedenfalls habe ich mir mal einen wirklich kulturfreien Tag gönnt. Schiffle gucken hat was Beruhigendes. Was in dem Urlaub ganz klar nur zu kurz kommen ist ist Natur statt immer nur Kultur. Nicht weit weg liegt die Gletscherschlucht Rosenlaui, soll beeindruckend sein. Sperle passt derweil auf den Maut- und Parkschein auf. Ohne Scheiß, wenn ich vorher gewusst hätte, wie laut es da drin ist, hätte ich Ohrenstöpsel mitgenommen. Ich habe ja welche dabei gehabt, aber samt so Tankrucksack halt beim Zelt liegen lassen. Die Eindrücke kann ich mit der Kamera alle gar nicht so einfangen, ich zumindest nicht muss wohl selber mal hin. Das wohl dauert, bis man sich den See satt gesehen hat. Gar nie hat man eine Anwohnerin versichert. Das tät gar nicht gehen, sagen alle hier. Selbst Leute, die wo schon seit über 70 Jahren wohnen. Wieso habe ich genau die Antwort erwartet gehabt? Juhu, heute gehen wir auf den Ballenberg. Okay, einverstanden. Ich geb ja zu, ich bin echt gespannt gewesen, was es mit den Steinblätteln aus dem Wallis auf sich hat. Das Postauto hat mich vorbei am Westeingang bis zum Eingang Ost gebracht. Von da habe ich der kürzeste Weg ins Wallis gehabt. Auf dem Ballenberg habe ich mir etliche Speicher angeschaut. Aber einen mit so Steinblätteln habe ich nicht gefunden. Im Museumswallis gibt es die scheinbar nicht. Im Wallis nicht, aber im Tessin. Da steht so ein Kornspeicher mit so den Blättle. Ah, da ist er ja. So, und jetzt pass gut auf, was dir dein Erklärbärle gleich zeigt. Stell dir vor, ich wäre ein Mäuschen. Logisch dass sie an Vorredner kommen wollen, Dad. Ah, sag ich ja schon immer, zu viel Kultur im Urlaub kann nicht gesund sein. Wobei, ich gebe ja zu, so schlecht habe ich das ja alles gar nicht gefunden. Bloß übertreiben sollte man es halt nicht. An der Stelle ist der Urlaub noch vorbei gewesen. Am Tag drauf habe ich mein Zelt zusammengepackt und bin heimgefahren. Susten und Oberalppass ins Vorderrheintal gefahren. Die Abzweigung zum Kunkelspaß habe ich leider verpasst. Beim nächsten Mal halt soll ja spaßig sein, habe ich gehört. Unterwegs habe ich mir wieder viel Zeit gelassen. Ich bin mit keinem guten Gefühl heimgefahren. Ich habe mir vorgenommen, daheim als allererstes im Keller nachzugucken, ob die Russen schon da sind. Keine Ahnung, wieso ich ausgerechnet in dem Moment da auf die Idee gekommen bin. Zu glauben ist aber für echt wahr, das Bächle da, das ist der rein. Ich bin zwar schon traurig gewesen, dass der Urlaub so abrupt vorbeigegangen ist, aber auf eins habe ich mich gefreut wie Sau. Schmelzte Hergötz-Bscheißerle mit e salat lecker. Gibt's halt bloß im Schwabeländle. Der Alkoholtest habe ich auch bestanden. dann habe ich auch den Rest Hause heimfahren können. Der Papst hat das Spätzle spät bestellt. So, das ist also ein Bärle Zwei Zweieinhalb Monate später hat er das Gröbste überstanden. So, Odele, jetzt tun wir schön baden, gell? Du hast doch den Arsch offen. Das ist doch saukalt. Willst du mich umbringen? Ah, nein, no, jetzt stell dich halt nicht so an. Jetzt tun wir erstmal den Verband wegmachen, dann sieht die Welt gleich anders aus. <lacht> Mir ist kalt. Gleich nehme. Ich. Wenn du wieder aus dem Wasser kommst, kommt es dir viel wärmer vor. <lacht> so, das war's schon. Kurz und schmerzlos. Das müssen wir ausnutzen, die Filtern daheim haben sowas nicht zum bieten. Es heißt die Fildern. Hä? Man sagt nicht die Filtern, ah, sondern nein. die Filtern. Nein, die Filtern ist doch ein Eigenname. Das heißt ja auch Neuhausen auf den Fildern. Auf den Filtern ist ja schon auch richtig. Es heißt ja aber auch Filterstadt, Filterkraut und Filderklinik und nicht Fildernstadt oder Fildernkraut. Der Wortstamm und zugleich nominativ singular heißt das Feld und ist ein mittelalterlicher Begriff für das Feld. In der Mehrzahl wird daraus die Felder oder eben die Filder. Auf den Bildern ist wie auf den Feldern die Beugung in Numerus Pura Carustatis. Na Gott sei Dank, Herr wieder der Alte. So kalt war's Wasserfeiner auch wieder nicht. Ich bin natürlich selber auch noch neikopf. Einwandfrei. Ist doch logisch, gell?